Ende August, Anfang September habe ich angefangen die 40-50 bis Pfarrer empfohlene Dosis von Jod zu mir zu nehmen und heute möchte ich Euch auf den aktuellen Stand bringen was passiert ist. Guten Morgen! Ja das Thema Jod ist ja seit Jahrzehnten ein kontrovers diskutiertes Thema im Bereich der Ernährung. Und da ich mein Leben der geistigen Evolution und damit auch der Bewusstheit verschrieben habe, habe ich kein Problem damit Dinge auszuprobieren die nach derzeitigen aktuellen gesundheitlichen Empfehlungen der Wissenschaft nicht gesund sind. Dazu zählt eben auch die empfohlene Menge von 0,25 Jod pro Tag, um das 20 bis 50 Fahrrad zu überschreiten. Warum ich das mache, das könnt ihr in meinem Video, als ich das Experiment gestartet habe, nachlesen. Hier oben. nachlesen ist gut. Nachhören. Die Gefahren sind unter anderem eine permanente Schädigung der Schilddrüse, also bei einer Überversorgung mit Jod, oder das Auslösen der Autoimmunkrankheit Hashimoto. Beides werden wir eventuell noch an meinem Körper beobachten können, aber dann ist die Gesellschaft eben wieder ein Stück mit mehr Wissen und Erfahrungen ausgestattet. Ich mache natürlich nur dann die Laborratte, wenn ich ein gutes Gefühl dafür habe, wenn meine Intuition sagt: Okay, ja, das macht Sinn. Und ich habe aber auch oft ein gutes Gefühl gehabt und, <lacht> und mich dann eines besseren belehren lassen müssen, dass äh, ich dann sozusagen nun auch genug Demut habe die Möglichkeiten mit einfließen zu lassen, dass ich mich gerade dauerhaft schädige. Da ich aber höhere Ziele habe als mein eigenes Leben gefahrenlos und irgendwie wahrgenommen angenehm über die Runden zu bringen werde ich es trotzdem weiterhin tun. Man muss das auch nicht nachvollziehen können, ich kann auch für mich nicht nachvollziehen warum manche Menschen denken was sie denken und wie sie denken bzw. was sie glauben zu denken, aber man, man muss das akzeptieren und ja, den voller Ego vollgepfropften Menschen da draußen, das sollte ihnen ja nicht schwerfallen das Geschenk meiner Erfahrung mit dem Jode Experiment für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Und was sind diese Erfahrungen denn nun bisher? Also als erstes der Hinweis. Ich nehme die Lugoische Lösung, die ist auch äh, unten in der Infobox verlinkt. Einen Tropfen dieser Lösung, welche ich oral einnehme, also nicht auf der Haut verreibe, äh, sondern quasi einfach esse, trinke oder wie immer, der hat 5,54 mg elementares Jod, was sich aus Jod und Jodit zusammensetzt. Am Anfang habe ich beim Schmecken ein richtig gutes Gefühl gehabt von, ja, das brauche ich jetzt und entsprechend habe ich direkt schon nach ein paar Tagen 2 Tropfen genommen und dieses entspricht dann eben 11mg elementaren Jod pro Tag. Das habe ich dann ungefähr 2 Monate gemacht und dann gemerkt dass mir der Geschmack langsam etwas unangenehmer wird und dann auf 1 Tropfen reduziert. Das bedeutet nachdem ich 2 Monate lang 11 Milligramm Jod pro Tag genommen habe sind es jetzt im dritten und im vierten Monat noch 1 Tropfen Jod pro Tag und es sollte jetzt so sein dass mich dieser Geschmack richtig gegen anwidert und extrem unangenehm ist dann würde ich damit wahrscheinlich sogar aufhören. Ähm, nun ist es aber so, dass dieser Eintropfen ist absolut tolerierbar, fühlt sich auch nicht so unangenehm an, ist ja, also äh, passt, würde ich sagen. Und ist auch irgendwo ein Experiment, und, ja, einfach weiter. Ähm, ich tue zusätzlich auch in meinem Smoothie, mit dem ich das Jod auch einnehme, sehr viel Hörse, rohe Hörse und Sesam zu nehmen, um ausreichend Selen zur Verfügung zu haben, was neben Jod das zweite wichtige Spurenelement für die Schilddrüse ist. Wer das nicht tut, wer nicht sehr viel Selen zu sich nimmt, auf natürliche Basis, sollte wenn er Jod über supplementiert, immer über in Form der aktuellen Empfehlung, auch Selen zu sich nehmen. Ich werde dieses Experiment mindestens 7 Monate machen und dann werde ich einen erneuten Bluttest machen. Der Besonderer Fokus dann wird dann natürlich auf meine Schilddrüsenwerte auf den Schilddrüsenwerten liegen. Ich mache in der Zeit jetzt in den, 6 Monaten, oder in den 7 Monaten keine Bluttests, weil aus den Erfahrungen anderer Selbstversuchler die Schilddrüsenwerte in den ersten 6 Monaten bei Supplementierung mit Jod total verrückt gespielt haben. Der Körper muss sich erst einrufen und die neue Situation annehmen. Der Grund warum ich schon vor 1,5 Jahren einen Jodmangel entdeckt habe. Meine Schilddrüsenwerte waren damals schlecht, war, dass ich mich sehr müde gefühlt und auch tagsüber sehr häufig gegähnt habe. Vitamin D war damals schon im optimalen Bereich, also musste es irgendwas anderes sein. Und anstatt Schilddrüsenhormone einzunehmen, wie das der Arzt empfohlen hat, nachdem er meine Werte gesehen hat, meine Schilddrüsenwerte, habe ich bewusst nachgedacht und einfach mal wieder ja, jodiertes Speisesalz gegessen und vermehrt jodhaltige Algen. Und das Problem war nach ein paar Monaten... Wieder gelöst und auch die Schilddrüsenwerte waren wieder am Rande der Normalität sie waren ganz leicht noch so dass man sagt nee gibt ja diesen Spielraum äh, diese TSH-Werte und die waren halt noch leicht negativ aber es hat sich auf jeden Fall gebessert und war sozusagen das Problem ist weg gewesen also der Arzt hat gesagt ja so wäre das okay äh, also war letztlich dass nichts anderes geändert habe jod das Problem und das macht auch Sinn ausgehend von den Erfahrungen anderer Menschen und auch dieses Mal war der Auslöser, dass ich mich wieder sehr, sehr müde gefühlt habe, bevor ich das Experiment gestartet habe. Aber ich habe das dem ausgehenden Sommer und dem zukommenden Herbst ähm, da irgendwo zugeschrieben und nicht daran gedacht, dass ich eben kaum noch Salz zu mir nehme, da ich sehr viele Monomahlzeiten esse. Und auch Dinge wie Rohkostsushi wo ich damals die Algen gegessen habe, äh, mit diesen nori -Algen, auch kaum noch mache. Und äh, dann, wenn man mit seiner Ernährung, ähm, ja, sein Haushalt an bestimmten Nährstoffen eben nicht steckt, beziehungsweise nicht decken will, dann muss man eben supplementieren, um eben dann die optimale Lebensqualität rauszuholen. Aber auch da gilt natürlich, wenn man das will, es ist vollkommen legitim, einfach Krankheit und Leiden anzunehmen und sein Leben auf diese Art zu leben. Es interessiert letztlich das Universum überhaupt nicht, wie du lebst. Da ist es immer so kurios, wie Menschen sich ja, von allem um sich herum leiten lassen äh, wie sie zu leben haben und äh, ja, sich von der Gesellschaft konditionieren lassen, aber die einzige Bewusstseinsquelle die wirkliches Interesse an diesem Leben hat, sie selbst ein Leben lang ignorieren. Jedenfalls hat sich nach einem Monat, meine, meine, nach einem Monat äh, Supplementierung durch das Jod mit diesen zwei Tropfen meine Müdigkeit wieder komplett aufgelöst. Und ich bin wieder an dem Punkt, wo ich mich diesbezüglich sehr, sehr gut fühle. Aber die Frage ist eben, muss es wirklich so viel Jod sein? Ich habe definitiv einen Jodmangel. Das habe ich jetzt zweimal, also ist sozusagen reproduziert worden. Ähm, also wenn man wissenschaftlich redet, man hat dieselbe Situation wieder herbeigeführt. Bei mir zwar unbewusst, weil ich einfach weniger Salz gegessen habe, weil ich viele Monomalzeiten esse und die Algen halt nicht mehr so viel gegessen habe, habe ich dieselbe Situation wieder reproduziert und dieselbe Lösung auch wieder und es ist wieder. Also das heißt, ähm, wenn ihr müde seid, wenn ihr wirklich müde seid, antriebslos, dann checkt mal eure Schilddrüsenwerte beim Arzt. Der TSH-Wert ist das, glaube ich. Und, und dann guckt mal, ob eure, ob eure Schilddrüse gut arbeitet, also TSH-Wert in Ordnung ist. Wenn er nicht in Ordnung ist, dann probiert auf jeden Fall mal Jod zu supplementieren und egal was der Arzt sagt mein Arzt hat damals gesagt ja das können sie probieren aber es hat die Gefahr sie können Hashimoto haben und so bla bla bla bla so. und ich habe mich dann einfach informiert und gesagt ja zack Jod ist ein Spurenelement ich probiere es einfach und es hat gewirkt. Und es wirkt auch diesmal wieder. Und ich werde nun für mich herausfinden müssen, ja, was die optimale Dosis ist. Genauso wie beim Vitamin D. Da habe ich auch lange suchen müssen, bis ich für mich die optimale Dosis, meine Erhaltungsdosis quasi gefunden habe, die ich das Jahr komplett durchweg nehme. Das heißt, das sind pro Tag 7000 internationale Einheiten im Sommer wie Winter. Und damit habe ich eine, wirklich einen konstant guten Vitamin D-Wert. D Und genau dasselbe muss ich jetzt auch von Jod herausfinden, wann meine Lebensqualität halt sozusagen optimal ist. Genau. Und also ich werde Euch dann weiter auf dem Laufenden halten. Weiterhin ist die Mission Vegan 5 gleich zwei Level höher gekratzt, Die weltweit größte vegane, kanalübergreifende Rezeptesammlung der Welt. Die weltweite der Welt. Wiederholung. Ich könnte. <lacht> wurde von äh, der Freiheitsliebenden und Bini Vini um 2 Level auf, Level 38 und Level 39 erhöht. Die Freiheitsliebende hat mit Tofu gefüllte Tomaten auf einem Kartoffelmöhrenbett äh, gebastelt und Bini Vini hat Kartoffelmöhrenpüree mit Avocado und Tomaten gemacht. Warum ihr keine Avocado konsumieren solltet hier oben. Ähm, aber das Rezept ist wahrscheinlich trotzdem sehr schmackhaft. Wer die Mission Wiegen Pfeifen nicht kennt, der muss wissen, dass die Teilnehmer die Zutaten des vorherigen, übernehmen müssen, beziehungsweise dürfen sie eine austauschen und mit maximal nur fünf Zutaten kochen dürfen. so entstehen echt neue Rezepte und nicht nur irgendwelche abkopierten Dinge aus irgendeinem Buch, die man dann seinem YouTube-Video dann vorstellt. Und so ist es auch wie im echten Leben. Da muss man muss auch mal ein bisschen kreativ sein mit dem, was man hat, was man zur Verfügung hat, auch auskommen. Da ist diese Rezeptsammlung wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Die Playlist blende ich euch hier oben in den Infokarten ein. Die beiden Rezepte und die beiden Kanäle der beiden lieben Teilnehmerinnen blende ich ebenfalls oben in den Infokarten als auch hier unten in der Infobox ein. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das sind zwei kleine Kanäle und gerade kleine Kanäle freuen sich immer über jeden Zuschauer, der da mal Abonnieren klickt und äh, ja, mal schaut, ob der Kanal vielleicht was für einen ist. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, der kann dies hier links unten tun, indem er auf mein Gesicht drückt. Und bleibt immer auf dem neuesten Stand, was meine Experimente angeht und bekommt täglich die Möglichkeit, eure Bewusstheit zu steigern und damit euer Leben zu verbessern. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.